Begegnung mit einem Außerirdischen Der nachfolgende Auszug stammt aus der Botschaft, warum außerirdische Wesen mit ihren Raumschiffen kosmisch bedeutsame Aktionen in unserem Sonnensystem durchführen, Teil 2. Diese wurde dem Künder vom himmlischen Liebegeist im Jahr 2012 inspirativ übermittelt. Nun berichte ich euch über die eindrucksvolle Begegnung des Künders mit einem außerirdischen Wesen, zuerst aus der Sicht meines Liebegeistes und dann aus der Sicht des außerirdischen Wesens. Der Künder hat mich einmal darum gebeten, ihm den tieferen Sinn seiner Sichtung eines Raumschiffes und des nicht zustande gekommenen Kontakts mit dem Außerirdischen zu erklären. Diese Bitte erfülle ich ihm heute. Da ich im Voraus weiß, dass in meiner Schilderung für manche geistig erwachte, herzensgute Menschen einiges Wissenswerte zur Erweiterung ihres menschlichen Bewusstseins dabei sein kann,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 Ihre Durchgaben sind für viele geistig erwachte Menschen zum Erreichen eines höheren Bewusstseins oftmals sehr nützlich. Manchmal kann sich mein Liebegeist über den seelischen Lebenskern des außerirdischen Wesens indirekt einem medialen Menschen mitteilen und dies geschieht dann durch den Außerirdischen über die Telepathie. Doch das ist in dieser niedrig schwingenden Welt sehr selten der Fall, weil die medialen Menschen oft ein Opfer der niedrig schwingenden erdgebundenen Seelen werden, die sich in die telepathische Einsprache der Außerirdischen hinterlistig dazuschalten. Diese übernehmen letztlich ganz die Einsprache, ohne dass der mediale Mensch dies merkt, und geben sich als außerirdische ferner Galaxien aus. Das ist dann für viele geistig orientierte gutherzige mediale Menschen eine tragische Gegebenheit. Da der Künder damals noch nicht die geistige Reife für die telepathische Kommunikation mit den Außerirdischen hatte und gefährdet war, von erdgebundenen Seelen inspiriert zu werden, empfahl ich ihm über das innere Wort, sich nur auf mich auszurichten. Das war für die geistige Erweiterung seines Bewusstseins auch gut so, denn, wie ihr seht, hat er durch die ständige Ausrichtung auf mich, den inneren Liebegeist, für die geistig suchenden Menschen viele geistige Bausteine aus dem himmlischen Leben hervorbringen können. Diese nützen denjenigen sehr viel zur himmlischen Heimkehr, die bereit sind, sich nach und nach zu erkennen und zu veredeln. Wahrlich, durch seine Sichtung eines außerirdischen Wesens hatte er den Beweis und war selbst Zeuge, dass außer euch Menschen noch unzählige Wesen im materiellen und teilmateriellen Kosmos leben, wovon viele Menschen nichts wissen. Es gibt aber einige mediale Menschen, die regelmäßig mit Außerirdischen in telepathischem Kontakt stehen. Doch manche von ihnen beschäftigen sich nur noch mit deren Mitteilungen und machen deswegen keine weiteren geistigen Fortschritte mehr, und das ist sehr bedauerlich für ihre innere heimkehrwillige Seele. Sie wird über ihren Menschen nur noch auf die Außerirdischen ausgerichtet und kommt nachts nicht mehr dazu, mit mir, dem himmlischen Liebegeist, in ihrem Lebenskern zu kommunizieren. Das ist sehr schade für sie, weil sie sich durch die menschliche Ausrichtung nach seinem Ableben auf dem Planeten dieser außerirdischen Wesen befinden wird. Dort wünscht sie sich wieder zu inkarnieren, weil sie durch die vielen telepathischen Mitteilungen der außerirdischen eine starke magnetische Anziehung zu deren Heimatplaneten aufgebaut hat. Deshalb empfiehlt mein Liebegeist allen medialen, aber auch allen geistig orientierten Menschen auf dem himmlischen Rückweg, sich hauptsächlich nur auf mich, den inneren Liebegeist in ihrer Seele, auszurichten, denn davon habt ihr viel mehr, als wenn ihr euch ständig in Erwartungshaltung auf außerirdische Wesen ausrichtet, um von ihnen eine telepathische Botschaft zu empfangen. Euch bleibt es aber freigestellt, meine Empfehlungen anzunehmen oder abzulehnen, doch ich rate euch, euch überwiegend auf mich in eurem Inneren zu konzentrieren, weil ihr dadurch zu mehr Lebensenergien kommen könnt. Diese erhaltet ihr von den außerirdischen Freunden ferner Galaxien nicht, weil sie nur in der Lage sind, an mediale Menschen mit gleichem Bewusstsein eine telepathische Mitteilung weiterzugeben. Das bedeutet nach dem kosmischen Gesetz, dass ihr seelisch die gleiche energetische Kapazität wie die außerirdischen aufweist und deswegen nicht mehr Lebensenergien erhalten könnt. Wenn ihr diese kosmische Gesetzmäßigkeit schon versteht, dann überlegt euch gut, wem ihr weiterhin den Vorzug geben wollt, mir, dem universellen Liebegeist in euch, oder den außerirdischen Wesen, von denen ihr nicht wisst, welchen Bewusstseinsstand sie wirklich haben. Doch ich berate euch nur und ihr entscheidet selbstverantwortlich für euer ewiges Leben. Vielleicht habt ihr meine Fürsorge in meinem Rat empfunden, die für jedes kosmische Wesen das Bestmögliche möchte. Noch ein Zusatz meines Liebegeistes zu der Begegnung des Künders mit einem außerirdischen Wesen, denn er fragte mich, wie es seine Zurückhaltung aufgenommen hat. Nun werde ich, der universelle Liebegeist, euch schildern,